Zu kommen ist herzlich eingeladen im Anschluss an die Multimedia-Werkstatt ab 18 Uhr. Kaffee Albert. So, genug der Vorrede, ich übergebe jetzt an unseren ersten Referenten. Dankeschön. Den Gut, wunderbar. Herzlichen Dank. Ich freue mich, heute hier bei Ihnen in Frankfurt sein zu dürfen. Das Thema adaptives Lernen ist erstmal vielleicht vom Begriff her gar nicht so naheliegend. Und ich möchte mich Ihnen mit einem kleinen biografischen Rückblick von mir dem nähern. Keine Angst, ich werde nicht meine ganze Biografie so ausführlich erzählen, weil dieser Rückblick beginnt in der siebten Klasse. Ja? Weiß ich nicht, schauen wir mal. Ja, kann ich. Ich glaube, ich weiß, was draufsteht. <lacht> <lacht> ähm, ja, in der siebten Klasse bin ich häufig in die Schule geradelt in der Früh und habe festgestellt, die Lateinvokabeln habe ich wieder nicht wirklich gelernt. Ich habe am Ab Nachmittag vorher mir gedacht, ach, gehst lieber Fußball spielen. Außerdem dauert es so ewig lange, sich diese blöden Lateinvokabeln in den Kopf zu pauken, nur um dann in der Schule bei der Ex- oder Schulaufgabe genau diese Lateinvokabeln, wie sie im Heft stehen, wieder auf dieses Blatt zu schreiben. Und dazwischen ist dieses unglaublich ineffiziente Ding namens Kopf, wo ich mit unglaublich viel Ärger diese Dinger hineinhauen möchte und dann wieder hinauskriegen will. Und habe mir gedacht, das ist bestimmt so, wenn ich mal groß bin, hat irgendjemand eine tolle Maschine erfunden, die dazu in der Lage ist, quasi wie eine Diskette, habe ich damals gedacht. Heute würden wir USB-Sticks sagen, dass ich diese Lateinvokabeln in meinen Kopf reinfütter, auf Kopieren drücke und sie sind drin. Und diese Idee hat mich nicht dauernd beschäftigt, aber es war doch immer wieder in meinem Kopf, warum es denn so sein muss, dass Lernen so unglaublich anstrengend und aufwendig ist. Warum es denn keine Möglichkeit gibt, wo das Lernen so einfach wie möglich geht, dass ich beim Lernen so wenig wie möglich Ärger damit habe, dieses Wissen in mich hineinzufüttern und auch anwendbar zu machen. Jetzt habe ich dann meinen Lebensweg ein bisschen im Bereich der Pädagogik, Sozialpädagogik und Sozialarbeit weitergeführt. Bis ich dann zu dem Punkt kam, dass ich an der LMU eben zum Thema adaptive Lernumgebung promovieren konnte. Was mich da nach wie vor beschäftigt hat, war eben diese Frage, wie kann ich denn Lernen so leicht wie möglich machen? Ich habe in einem klassischen Classroom-Setting immer die Problematik, dass ich einen Lehrer habe, der kann so gut sein, wie er mag. Er muss die 10, 20, 30, 40 Kinder, Schüler, Fortbildungsteilnehmer irgendwie so bearbeiten, dass es für alle einen Konsens gibt, dass das Ganze funktioniert. Natürlich diese Idee eines Privatlehrers, der sich nur mit mir beschäftigt, wäre beinahe ideal. Wenn ich jetzt aber, ich komme aus Bayern, da haben wir nicht ausschließlich perfekte Lehrer, das ist hier in Hessen sicherlich anders. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass selbst ein Privatlehrer nicht unbedingt das Beste ist, wäre natürlich die Idee noch toller, wenn ich ein Computerprogramm hätte, das eben wie in meinem Bild des sip wie eine Diskette mir dieses Wissen reinbaut. Und das war so diese Idee, Lernen so leicht wie möglich machen. Und damit Lernen einfach wird, war relativ schnell klar, dass es individualisiert werden müsste. Wenn wir uns hier zusammensetzen und überlegen, wie lernt der Einzelne, die Einzelne von Ihnen am besten, werden wir auf ganz unterschiedliche Sachen kommen. Die eine lernt am besten beim Joggen, der andere muss sich in eine Bibliothek setzen, der dritte muss dauernd mit Leuten drüber reden und schon haben wir Lernsituationen, die komplett unterschiedlich sind. Das kann ich in einem Klassenraum nicht machen. Wenn ich das irgendwie hier hinbekommen wollte, dass Sie diesen Vortrag individuell optimal bekommen, müsste ich mit einer von Ihnen joggen gehen, mit dem anderen ein Bier trinken und dem nächsten mein Buch geben. Ist ein bisschen schwierig, ein bisschen unhandlich. Wenn ich jetzt aber die E-Learning-Szenarien habe, wo Sie erst mal allein vor einem Computer sitzen, habe ich ganz neue Möglichkeiten. Ich kann nämlich theoretisch es so weit bringen, dass dieser Computer Ihnen genau diesen Inhalt gibt und genauso aufbereitet, wie Sie ihn brauchen sodass all diese Hemmschwellen, die ihr Lernen erschweren, weil Lernen nicht so dargeboten wird, wie sie es gerne hätten, vermieden werden. Und damit wir zwar vielleicht nicht unser kleines Diskettenlaufwerk im Kopf haben, wo wir die Vokabeln einfach rüberspielen, aber wo wir zumindest die vielen möglichen Verlustleistungen ausschließen können. so dass da diese Idee war, einerseits eine Individualisierung zu kriegen und andererseits eigentlich noch weitergehend, als es der Herr Eichhorn vorher beschrieben hat, nicht unbedingt die Defizite vom digitalen Lernen auszugleichen, sondern ganz bewusst die Vorzüge, die digitales Lernen bietet, so auf die Straße zu bringen, dass wir den pädagogischen Nutzen haben. Denn, Sie haben schon gehört, ich bin kein Informatiker, ich bin Sozialarbeiter von der Grundprofession, Pädagoge. Mir geht es darum, da den pädagogischen Nutzen zu haben und weniger die Technik auszureizen. Dazu kommt, das ist der Sozialpädagoge in mir, wir haben in klassischen Bildungsangeboten durchaus die Befunde, dass bürgerlich sozialisierte Menschen der Mittelschicht halbwegs ordentlich lernen können. Unsere Studierenden an den Hochschulen sind normalerweise, die meisten kommen damit halbwegs klar. Wo wir Probleme haben, das ist die Welt der Sozialarbeit, das sind all die marginalisierten Lernergruppen, die Leute, die sich nicht so leicht tun, aus welchem Grund auch immer. Das können Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen sein. Das können Menschen sein mit organisatorischen Beeinträchtigungen, wie Studierende die Kinder haben. Und zumindest in Bayern ist die Kinderbetreuung ein bisschen anders organisiert wie in anderen Bundesländern. Da haben wir oft die Problematik, dass die eben daheim auf ihre Kinder schauen müssen. Da wäre es doch auch schön, wenn wir die Technik einsetzen können, dass solche Menschen auch gut oder sogar besser lernen können. Das ist so, so eine Befundlage gewesen, mit der ich gestartet bin, die mich auch heute noch umtreibt. Wie können wir solche Ziele erreichen, eben unter vernünftiger Nutzung von diesem Medium Computer, Internet, wie auch immer wir die ganzen neuen Sachen nennen wollen. Die Problematik, die wir jetzt hatten, warum ich mich da auch forscherisch mit beschäftigt habe, ist, es gab und ich würde auch sagen, es gibt bis heute keine wirklich perfekte adaptive Lernumgebung. Wir haben ganz viele Ansätze in der Historie gehabt von adaptiven Umsetzungsversuchen, wo Informatiker was Adaptives gebaut haben und versucht haben, ob es funktioniert. Allerdings abgekoppelt von den Erkenntnissen der Pädagogik über das menschliche Lernen oder auch der Psychologie. Und die Idee, wie kriege ich es hin, eine adaptive Lernumgebung zu bauen, die konsistent zu den Erkenntnissen der Pädagogik ist. Wir wissen in der Pädagogik einiges über das menschliche Lernen. Psychologen haben da auch ein bisschen was dazu beigetragen und wie können wir dieses Wissen so in so eine Lernumgebung reinfüttern, dass es konsistent ist, dass es zusammenpasst, dass es funktioniert. Und wenn wir das bauen, müsste die, Lernergeb müsste die Lernergebnisse von dieser adaptiven Lernumgebung auch beeinflusst werden, idealerweise sogar positiv. Das wäre so die zweite Fragestellung, auf was wirkt sich das Ganze denn eigentlich aus, wenn ich jetzt es hinbekomme, dass eine Lernumgebung adaptiv wird. Neben der adaptiven Gestaltung einer Lernumgebung ist natürlich auch die Frage im Raum, was gibt es noch für Faktoren, die den Lernerfolg bedingen und wie, in welchem Verhältnis steht die Adaptivität dazu. Sie haben eine Frage? Ich überlege gerade, ob Sie das konkreter machen könnten. Nehmen wir das, was wir hier haben, wir haben eine Lernumgebung. Mhm. Ich bin hier nicht persönlich, das wäre digital. Mhm. Was wäre hier adaptiv? Bedienen? Da kommen wir gleich drauf, weil das ist gar nicht so einfach. Ich habe aber da eine kleinere Übersicht für Sie. Ich mache den vierten Punkt noch, dann machen wir das vertieft. Neben also der Wirkung der Adaptivität auf Lernergebnisse, also auf all das, was Sie mit nach Hause nehmen, an Wissen, an Feelings und Ähnlichem, wäre es auch eine Frage, wie sich das auf die Akzeptanz der Lernumgebung auswirkt, also auf die Frage, wie gerne nutzen die Leute diese Lernumgebung. Wenn wir uns das anschauen in der Literatur, was Sie gerade ansprechen, Adaptivität ist erstmal schwer zu greifen, schwer zu fassen. Es ist ein Riesending, was dadurch gleichzeitig auch wieder relativ unverständlich wird. Wir können Adaptivität ganz unterschiedlich denken. Wenn wir hier anfangen bei der Adaptionsinstanz, wäre die Frage, wann adaptiere ich denn? Adaptieren meint ja immer, ich passe irgendwie die Lernumgebung an. Wenn wir an dem Beispiel bleiben, wie Sie vorgeschlagen haben, hier unsere Lernsituation gerade. Dann könnte ich entweder bei der Adaptability Sie einmal anpassen, dass ich sage, bevor Sie reinkommen, schaue ich mir Sie mir an und sage, Sie brauchen die Jogging-Variante. Sie kriegen einen MP3-Stick und Kopfhörer. Meine Diagnose sagt, Sie haben am meisten Freude, wenn Sie jetzt da draußen 20 Minuten joggen und sich den Vortrag auf Audio anhören. Oder das andere Extrem, dass ich kontinuierlich diese Lernumgebung anpasse. Das kommt dem am nächsten, wie wir es in der Präsenzlehre machen. Ich mache ein bisschen Lehre, ich erzähle ein bisschen, ich schaue sie mir so an. Wenn jetzt alle ihre Köpfe auf den Tisch knallen und sie schlafen, würde ich vermutlich meinen Lernstil ändern. Lauter sprechen, schneller sprechen, davonlaufen, was auch immer. Das heißt, die erste Frage, wenn ich anfange zu adaptieren, ist, wann adaptiere ich denn? Wie oft? Einmal, dauernd, immer wieder? Hm. Das würde ja bedeuten, dass sie dem anderen dann einen anderen schnellen Raum stellen Mhm. Genau. Mhm. Genau, und ich bräuchte eben dauernd irgendeine Möglichkeit zu reagieren. Ich müsste dauernd nachsteuern können. Das würde bedeuten, wenn ich so eine klassische Entwicklung von Learning Content anschaue, wo ich eben Unterrichtsmaterialien entwickle, Videos, Texte und so weiter, die müssten so, so, so gestaffelt sein, dass ich kontinuierlich umsteuern kann. Das Zweite ist, und das ist der Knackpunkt meiner Studie der Adaptionsinput. Woran mache ich denn meine Entscheidung fest, ob ich sie jetzt zum Joggen schicke oder nicht? Das kann ich zum einen über Nutzerbeobachtung machen. Das heißt, ich beobachte sie über längere Zeit und gucke, ah, schickt mir sie mal alle joggen, schauen wir mal, wer zurückkommt fröhlich. Ich kann aber auch Beobachtungsinstrumente nutzen, die theoretisch fundiert sind, wenn ich ein Lernstilmodell habe, was halbwegs was taugt dass ich dann schaue, ob ich Sie in einem bestimmten Lernstil zuordnen kann, über Beobachtungsverfahren bzw. Befragungsverfahren. Das wäre dann auch in der Richtung von dem Regelsatz, dass ich sage, es gibt bestimmte Regeln, wenn jemand zu einem bestimmten Fragebogen so oder so zustimmt, ist er der oder der Lernstil. Ich könnte auch einfach die Dozentenentscheidung nehmen als Grundlage. Also ich glaube, für Sie wäre das jetzt gut. Oder, das ist eine ganz gewagte Geschichte, der Nutzer entscheidet selbst. Ich lege meine MP3-Sticks mit dem Kopfhörer zum Joggen hierher und sage, wer mag, kann jetzt gerne joggen gehen. Auch das wäre eine Möglichkeit. Wenn ich das Ganze online mache, muss ich natürlich mir überlegen, wie stelle ich das her, diese Möglichkeit, dass die Nutzer die verschiedenen Adaptionsmöglichkeiten nutzen. Adaptionstakt wäre auch wieder die Frage, wie oft mache ich das? Entscheidender noch wird der Adaptionsgegenstand weil auch das ist ja die Frage, was adaptiere ich denn? Wir hatten jetzt gerade immer so die, die, die Idee, dass der Vortrag gleich bleibt, dass ich also den Inhalt nicht verändere. Aber ich könnte auch die Inhaltsgestaltung anpassen, dass ich sage, eventuell braucht der eine sehr viele Beispiele, der andere braucht harte Fakten. Ich könnte die Taktung anpassen, dass der schneller Lernende von Ihnen sehr viel schneller den Input bekommt wie der langsam Lernende. Ich könnte mir auch überlegen, ob die Interaktion der andere ist. Benutzerschnittstelle, der Jogger hört... Es gibt dieses alte, relativ widerlegte Lernermodell mit dem optischen, akustischen und haptischen Lerner. Also der Annahme, dass Menschen über Augen lernen, über Ohren oder übers Handeln. Das würde eben auch dann bedeuten, dass ich eine andere Schnittstelle für die Interaktion bräuchte. Oder wenn ich meine Lernumgebung gestalte, dass ich Ihnen Probleme, Gruppenaufgabe liefere, wäre da die Frage, brauchen Sie vielleicht unterschiedliche Unterstützung? Muss ich die anpassen? Muss ich vielleicht bei Arbeitsgruppen die Gruppenzusammensetzung anschauen. In der Unternehmenspsychologie haben Sie ja ganz viel für so Gruppenprozesse und welche Alpha-Beta-Typen ich da zusammenwerfen muss. Oder dann auf der Evaluationsebene. Das bedeutet, wenn wir es bis hierhin zusammenfassen, wenn wir über Adaption reden, wissen wir noch gar nichts. sondern Wir wissen nur, dass wir es irgendwie anpassen wollen. Wir wissen nicht wann und nicht wie und worauf. Und wenn wir weiterdenken und uns überlegen, eine adaptive Lernumgebung zu bauen, müssen wir Entscheidungen treffen. Ideal wäre natürlich die eierlegende Wollmilchsau, die das alles hier kann. Aber realitär werden wir an den verschiedenen Punkten uns auf den einen oder anderen Punkt beschränken müssen. Der letzte Punkt, der aus pädagogischer Sicht fast der entscheidendste ist, den habe ich Ihnen bisher vorenthalten, ist der Adaptionszweck. Wohin möchte ich denn adaptieren? Möchte ich bestimmte Fähigkeiten von Ihnen fördern, dass ich sage, ich gehe davon aus, dass Sie Entwicklungspotenziale haben, die Sie noch nicht voll ausgeschöpft haben und deswegen schaue ich, dass ich meine Adaption darauf auslege, Sie zu fördern oder als Kompensationsmodell, wenn ich sage, Sie haben in bestimmten Bereichen noch die Fähigkeiten, nicht, will ich die Adaption so anlegen, dass ich Ihren Mangel kompensiere oder will ich Ihre Präferenzen unterstützen? Das bedeutet, bleiben wir erstmal noch in dem vereinfachten Modell optisch, akustisch, haptisch. Wenn Sie ein optischer Mensch sind, will ich das unterstützen, dass Sie optisch sind, also biete Ihnen nur optische Sachen. Will ich Sie fördern, weil ich sehe, dass Sie akustisch weniger gut aufgestellt sind und gebe Ihnen das deswegen alles akustisch, damit sich Ihre akustische Lernfähigkeit steigert oder will ich Ihre Schwächen in irgendeiner Form kompensieren. Wenn ich vor all diesen Möglichkeiten der Adaptivität und Adaptionsgestaltung stehe, muss ich diese Entscheidung treffen. Was für mich dabei entscheidend war, weil ich gesagt habe, wir können realistisch die Adaptivität nur gestalten, wenn wir dem ein Bild zugrunde legen, zum einen davon, wie wir glauben, dass Menschen lernen, also ein Lernermodell, anhand dessen ich dann entscheiden kann, welche Präferenzen hat diese Person, und was für mich entscheidend war, die Inhaltsgestaltung zu adaptieren. Das bedeutet, es ging darum, eine Adaption zu gestalten, die eher im Bereich der Makroadaption war, also keine kontinuierliche Anpassung der Lerninhalte, sondern zu Beginn einer Lerneinheit stattfinden sollte und den Inhalt an den Lerner anpassen sollte, und zwar als Präferenzmodell. Es war ausgelegt auf Erwachsenenbildung, auf Lernen von erwachsenen Menschen, wo die Idee war, es soll sich an den Präferenzen andocken, Ihnen also das Lernen so schön wie möglich machen. Wie kann ich jetzt aber erkennen, ob so ein adaptives System funktioniert? Dafür brauche ich wiederum ein Modell. Die Lernergebnisse habe ich Ihnen hier nach Gupta und Bostrom zusammengefasst. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen, deswegen bleiben wir mal hier hinten bei dem Learning Outcome, also dem, was beim Lernen rauskommt. Normal würden wir denken, und das war auch mein Gedanke als Schüler mit den Lateinvokabeln, dass der Learning Outcome eigentlich vor allem die Menge an Lateinvokabeln ist, die ich noch so weiß. Ist auch das, wenn wir über Schule nachdenken, würden wir so erleben, was, was bringt uns die Schule? Gewisse Wissensbestände, die wir noch wissen. Das bedeutet also, die ähm, kognitiven Lernergebnisse, wenn ich jetzt eine Handwerksausbildung machen würde, hätten wir auch noch die Skill-Based-Ergebnisse, also all meine Fähigkeiten, die ich so entwickle. Entscheidend ist aber, dass es darüber hinaus noch andere Lernergebnisse gibt, die auch von Bedeutung sind und die wir angucken müssen, wenn wir uns Lernumgebungen anschauen. Natürlich ist eine der wichtigsten Sachen beim Lernen, dass ich das lerne, was ich lernen soll, aber darüber hinaus gibt es auch noch affektive und metakognitive Effekte, die wir beachten sollten. Affektiv im Sinne von emotionaler Einstellung zum Lernstoff. Diese emotionale Einstellung zum Lernstoff habe ich in der Studie, die ich Ihnen im Weiteren vorstellen möchte, vor allem als Computerangst gemessen. Die Studie dreht sich um eine Schulung zu Softwarefragen, das ist im Weiteren näher. Aber wenn Sie sich überlegen, Sie möchten Menschen im Umgang mit Computersystemen ausbilden, mit irgendeiner Lernumgebung, egal welcher, wäre es ja sinnvoll, dass Sie neben den Erkenntnissen dazu, wie der Computer jetzt funktioniert oder dieses Programmstück, die eventuell vorhandene Angst vor Computern zumindest nicht weiter steigern, eventuell sogar abbauen. Genauso metakognitive Kompetenzen, also jenseits dessen, dass ich jetzt weiß, wie ich den Computer benutze, auch Kompetenzen, dass ich einschätze, wie gut ich mit diesem Computer umgehen kann und es mich traue, mit dem Computer umzugehen. Das wäre jetzt das sehr handliche Wort der computerbezogenen Selbstwirksamkeitserwartung die auch ein Faktor ist, die ich durchs Lernen ja ansprechen möchte. Neben dem, dass ich mit dem Computer umgehen kann und dass ich weiß, wie er funktioniert, wäre ja der Wunsch, dass ich vor dem Ding keine Angst mehr habe und dass ich es mir auch zutraue mit ihm zu arbeiten. Das heißt, ich habe mir überlegen müssen, wie baue ich die Adaptivität auf und dann ganz entscheidend, woran messe ich den Erfolg meiner Adaptivität? Und die Kernkomponenten für diese Erfolgsmessung sind eben die Learning Outcomes, also die Lernergebnisse eingedeutscht, die sich eben nicht nur auf das plumpe Wissen übertragen lassen, was ist denn genau, was hat er denn gelernt. Die entscheidende Frage jetzt, wohin adaptiere ich, wurde abgebildet über das Adaptionskriterium des Lernstils. Das haben Sie schon gehört. Irgendwie muss ich entscheiden können, wie Sie lernen. Ich brauche ein Modell vom Lerner, wo ich sagen kann, Sie sind Lerner X, Sie sind Lerner Y. Und die pädagogische Forschung und die psychologische Forschung, da sind wir sehr tief in der differenziellen Psychologie, bietet verschiedene Modelle an, mit deren Hilfe wir Menschen unterscheiden können und Typen zuordnen können. Da gibt es auf dem Markt sehr vieles. Bedauerlicherweise unterliegt dieser Forschungszweig auch sehr, sehr häufig Markt. Komponenten, weil da sehr viel ähm, Organisationsberatung mitgetrieben wird mit den Persönlichkeitstypen wo dann eben geraten wird, welche Persönlichkeitstypen in welchem Team zusammenarbeiten müssen. Ein sehr schönes Modell von Lernen und Lernstilen geht zurück auf Kolb, der Lernen als zirkulären Prozess sieht aus einer konkreten Erfahrung. Ich stelle fest, wenn ich auf dem Radl steige, falle ich auf die Nase. Das Reflektierende beobachten, ich überlege, warum bin ich auf die Nase gefallen, das abstrakte Konzeptionalisieren, ich baue eine Theorie auf, vielleicht liegt es daran, dass ich langsam gefahren bin. Und das aktive Experimentieren, jetzt probiere ich es mal schneller aus. Diesen Zyklus muss Lernen durchlaufen, damit es funktioniert. Das Radlfahrbeispiel ist relativ einfach, man kann das Ganze dann noch komplexer sehen. Entscheidend ist, es müssen alle Stufen durchlaufen werden, aber im Laufe des menschlichen Lebens entwickelt man für bestimmte Phasen Präferenzen. Und das sind in diesem Modell die Lernstile. Das, also wir haben hier mit konkreter Erfahrung und abstrakten Konzeptionalisieren die Aufnahme von Informationen und mit dem reflektierenden Beobachten und dem aktiven Experimentieren die Verarbeitung. Das Modell geht davon aus, dass jeder von uns eine bevorzugte Aufnahmemodalität hat und eine bevorzugte Verarbeitung. Aufnahme also entweder über Sachen, die ich erfahre, über die Sinne oder über was Theoretisches, was ich erlernt habe. Verarbeitung, entweder über drüber nachdenken oder über ausprobieren. Und je nachdem, wie meine Präferenzen liegen, bin ich in diesem Viertel hier eben entweder divergierer, assimiliierer, konvergierer oder akkommodierer. Kann mhm. es sein, dass jemand bei diesem Modell in einem Stück in einem Kreis stecken bleibt? Also zum Beispiel, dass jemand immer in der Rolle des reflektierenden Beobachters stecken bleibt und der Also die, die Grundidee ist die, dass der ideale Lernende hier ist. Das heißt, dass es für sie vollkommen wurscht ist, wie sie die Informationen aufnehmen und verarbeiten. Sie sind vollkommen flexibel. Je pathologischer das Ganze wird, desto fester sind sie auf einer dieser Ebenen und desto schwieriger fällt es ihnen dann in den anderen anders die Informationen zu verarbeiten. Genau. Genau. Also wenn sie gar nicht, äh, wenn, wenn sie gar nicht aus der ähm, Transformation rausgehen oder so, dann ist es, glaube ich, kein Lernen mehr. Die Problematik ist eher, dass sie, wenn sie halt hier zum Beispiel Akkomodierer sind, wo sie sagen, ich sammle mir irgendwelche realen Sachen und probiere es mal aus, ohne dass sie so ein theoretisches Fundament weiterbauen, dann wird es auch nichts. Aber Sie hatten sich gemeldet? Ja, zum Beispiel. Da kommen wir gleich an einen spannenden Punkt, der mir ganz wichtig ist. Das Modell sieht einen idealen Lerner vor und diagnostiziert quasi, ich würde es noch nicht Pathologien nennen, aber doch Abweichungen vom Idealzustand. Im Schulbereich würde ich niemals dafür werben, dass Sie sich an so einem Lernstil dann orientieren. Da ist aus meiner Sicht der Job des Lehrers, aber Sie dürfen mich korrigieren, die Schüler genau dahin zu bringen, dass sie sich dieser Mitte nähern und nicht diese individuellen Vorlieben noch zu kultivieren. Es kann sinnvoll sein, da anzusetzen, aber da haben sie einen pädagogischen Auftrag, eine Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Ich war hier in der Erwachsenenbildung, in der betrieblichen Erwachsenenbildung angesiedelt, wo der Auftrag ein anderer ist. Da ging es darum, dass Mitarbeiter möglichst schnell eben ein Computerprogramm erlernen, da war es relativ egal, welche Pathologien die haben, Hauptsache die lernen schnell und gut. Aber auch das ist was, worüber wir uns Gedanken machen müssen bei Adaptivität, wenn Adaptivität Kuscheladaptivität wird und wir den, den Schülerinnen und Schülern allzu mundgerecht ihre Lerninhalte ähm, zeigen, ob wir sie dann nicht gleichzeitig dabei behindern, dass sie ihre Lernerpersönlichkeit weiterentwickeln. Zurück zur Studie. Ein weiterer schöner Vorteil von dem Modell von Kolb ist, dass er ein halbwegs vernünftiges Diagnose-Kriterieninstrument hatte, einen Fragebogen, mit dem man auch in Eigenarbeit einschätzen konnte, welcher Lernstil man ist. Diesen Fragebogen konnte man prima in meiner Lernumgebung vorschalten, sodass jeder Lernende den Fragebogen bearbeitet hat und dann eine hypothetische Einstufung in einer bestimmten Lernstilfamilie hatte. Und die Idee war dann daran ausgerichtet, diese Software-Schulung aufzubauen. Was war die Software-Schulung? Was war der Hintergrund und der Inhalt? Sie können es vielleicht jetzt gerade in den Medien verfolgen, dass die Landeshauptstadt München von Linux wieder Abstand nimmt und sich irgendeinem proprietären Betriebssystem zuwendet. Als die Studie begann, hat München gerade begonnen, sich... Linux zuzuwenden und die große Problematik war, die 14.000 Stadtmitarbeiter in München mit diesem neuen Betriebssystem und den dazugehörigen Programmen zusammenzubringen und sie darin zu schulen, darum umzugehen. Und ein kleiner Teil, der E-Mail-Client Thunderbird, den hat mir die Landeshauptstadt München freundlicherweise zur Verfügung gestellt, um dafür eine Online-Schulung adaptiv zu gestalten. Die Idee war eben hier zu sagen, wir können ein Präferenzmodell unserer Lernenden anlegen auf Basis von Kolb und können jetzt versuchen, eine Lernumgebung zu entwickeln, die sich daran anschließt und diesen Inhalt adaptiv wiedergibt. Das Spannende war jetzt, und das war eine der Hauptherausforderungen bei dieser Lernumgebung, zu sagen, ich möchte Adaptivität kompatibel zu meiner pädagogischen Theorie machen. Das heißt, ich muss den Lernenden alle vier Stufen dieses Lernkreislaufs zeigen. Es macht keinen Sinn zu sagen, Sie kriegen nur Möglichkeiten, konkrete Erfahrungen zu sammeln oder nur irgendwelche Theorien, sondern jeder Lernende muss den gesamten Kreislauf durchlaufen. Sonst wird der Theorie nicht Genüge getan und er lernt nicht. Aber, und das war jetzt der Anpassungspunkt, es gibt eben bestimmte Stufen innerhalb dieses Kreislaufes, die jeder Lerntyp lieber mag und die intensivieren wir. Und dadurch kam es das zustande, dass wir eben die Lernphasen innerhalb dieses Schulungsmaterials identifiziert haben und dann für jede Lernphase zwei Versionen gebaut haben, die optimale und die minimale. Das bedeutet, in der minimalen waren die Kerninformationen vorhanden, aber es wurde so wenig wie möglich Inhalt ansonsten reingesteckt. In der optimalen wurde diese Phase exzessiv bedient. Die Schulungen sahen immer so aus, dass ein kurzes Beispiel aus dem Verwaltungsalltag kam. Dann kurze Überlegungen, wie funktioniert das. Dann wurde erläutert, wie man zum Beispiel eine Lesebestätigung anfordert. Und dann durften die Lernenden das ausprobieren in einer geschützten Umgebung. Und je nach Lernstil waren dann eben das Ausprobieren einfach nur kurz, schnell das nochmal zusammenklicken oder ganz exzessiv noch verschiedene Übungen zum Thema Kettenbrief oder so. Und dann konnte das System abhängig von der Lernerpersönlichkeit eben entscheiden, sie sind Divergierer, aha, sie bekommen ähm, bei der konkreten Erfahrung und dem reflektierenden Beobachten das optimale Stück und bei den anderen beiden das minimale. Der große Vorteil hier war, wir haben, wenn wir ein Lernstilmodell von vier Lerntypen zugrunde legen, müssten wir eigentlich, wenn wir adaptiv denken, für vier Lerntypen vier unterschiedliche Lernumgebungen bauen. Das ist relativ aufwendig. Mit dem Modell bauen Sie nur zwei. Das heißt, der Aufwand halbiert sich und verdoppelt sich nur im Vergleich zum Standardmodell. Wann haben wir angefangen? Bitte? Zehn nach halb. Zehn nach halb. Okay, dann kommen wir langsam zum Schluss. Mhm. Ich denke, das können wir auch kurz abhandeln, weil für Sie, für, für Sie die Forschungsdetails vermutlich nicht so spannend sind. Nur kurz, wie wurde das Ganze realisiert? Ich habe eine Vor- und eine Nachbefragung gemacht und konnte dadurch, dass es ein geschütztes Online-System war, relativ gut eine randomisierte Gruppenverteilung in Treatment- und Kontrollgruppe machen. Was ich vorher erhoben habe und nachher, um da auch eine Veränderung zu messen, war diese Computerangst, die Selbstwirksamkeitserwartung und das Vorwissen den Lernstil nur vorneweg, um eben diese Zuordnung zu ermöglichen. Ich überspringe jetzt mal angesichts der Zeit so ein paar methodische Details und komme gleich zu den Ergebnissen. Wenn Sie da noch Fragen haben, können wir das nachher vertiefen. Spannender sind für Sie vermutlich eventuell eh die Ergebnisse. Das Erste war... Was viel in der Literatur diskutiert wird, ist die Frage, können wir so eine adaptive Lernumgebung überhaupt bauen oder gehen uns damit die Kosten und der Aufwand so durch die Decke, dass es eh keinen Sinn mehr macht. Durch diese Methodik, dass eben nicht vier Lernstile gebaut wurden, sondern nur zwei und die technische Lösung der Adaptivität relativ einfach war, nämlich die Lernenden haben am Anfang diesen Fragebogen ausgefüllt online und eine Variable für sie lief mit, nämlich welcher Lernstil und daran wurden dann aus diesen zweimal vier Stücken das zusammengeschachtelt, war es relativ einfach, diese Adaptivität umzusetzen. Und auch noch eben innerhalb der pädagogischen Theorie. Die zweite Erkenntnis, und die war relativ bedauerlich, ich habe keinerlei Wirkung auf die, Lern-, die, die ähm, kognitiven und die skill-based Lernergebnisse finden können. Im Vergleich der Gruppen, ich hatte sowohl Verwaltungsmitarbeiter, die eben diese Schulungen bearbeitet haben, als auch noch eine kleine Kontrollgruppe von Studierenden. Es gab bei den Ergebnissen auf der Leistungsebene, also Wissen, Fertigkeiten, keine Unterschiede zwischen den adaptiert Lernenden und den nicht adaptiert Lernenden. Eventuell, manchmal gab es sogar Hinweise, dass die Adaptierten noch ein Stück weit schlechter gelernt haben, aber das war nicht signifikant. Das bedeutet, da haben wir nichts gewonnen und aus dieser Sicht wäre es vollkommen unsinnig gewesen oder wäre es vollkommen unsinnig weiter über Adaptivität nachzudenken. Was aber spannend war, war bei den affektiven Ergebnissen. Die erste Erkenntnis war dieses Konstrukt Computerangst, also Angst vor der Nutzung eines Computers, gibt es und gab es auch bei Studierenden noch. Das ist nichts, was ausstirbt. Und wenn's, also da gibt es einen kleinen Prozentsatz von Menschen, die einfach Angst haben, einen Computer zu benutzen. In dem Haus, wo die Informatik sitzt, muss man das vielleicht noch zwei-, dreimal sagen, aber tatsächlich gibt es die da draußen. Die meisten studieren bei mir Sozialpädagogik, fürchte ich manchmal. Und da hat die Adaptivität einen deutlichen Vorteil produziert. Die Computerangst ist deutlich abgefallen bei den Adaptivlernenden, bei den anderen ist sie gleich geblieben. Mhm. Ich würde, also wenn Sie so ein reines privatwirtschaftliches Seminar andenken, glaube ich auch nicht, dass jemand mit Computerangst unbedingt das online lernen will. Das fände ich auch eigenartig. Ähm, aber ich glaube, dass, beziehungsweise die, die Computerangst war nur eine mögliche affektive Variable. Das heißt, wenn Sie jetzt online einen Kurs buchen zu, was könnten Sie schönes lernen, Mh, Bienenzucht, genau. Also. also Ihre affektive Einstellung zum Lerngegenstand kann dadurch verändert werden. In dem Fall war es die Computerangst. Wenn Sie über Bienenzucht lernen, könnte man Ihre Angst vor Bienen dadurch verringern. Wobei es auch eigenartig wäre, wenn jemand, der jetzt panische Angst vor Bienen hat, einen Imkerkurs macht. Aber prinzipiell auf dieser affektiven Ebene könnte man steuern. Ein Fokus, den ich in dem Thema auch hatte, waren ja diese betrieblichen Schulungen. Die Mitarbeiter der Stadt München konnten ja nicht sagen, ach, habe ich heute Lust zu lernen, wie mein Computer ab morgen funktioniert oder nicht, sondern die mussten das lernen. Und dadurch hatten Sie eben eine eventuell auch bestehende affektive Abneigung zu dem Thema. Und das könnten Sie über so eine adaptive Gestaltung vermutlich besser abgreifen, wie wenn Sie die einfach nur in den Online-Kurs schicken. Das Zweite, damit diese Adaptivität in dem Kontext überhaupt auf die Straße kommt und Wirkung entfaltet, müssen andere Lernvoraussetzungen gegeben sein. Ich hatte eben eine Kontrollgruppe aus Studierenden, die ich mit tiefster Bosheit geknechtet habe, diesen Kurs machen zu müssen, als Pflichtveranstaltung in den Semesterferien, die hatten von der Motivation her das Niedrigste, was messbar war. Und da hat keinerlei adaptivität mehr funktioniert. Das heißt, sie müssen erst bei prinzipieller Motivation und alle anderen Lernvoraussetzungen haben, dass quasi on top die Adaptivität noch positive Effekte zeitigen kann. Sie können nicht, das wäre ja auch denkbar gewesen, durch die Adaptivität diese anderen negativen Faktoren einfach wegzaubern, dass sie sagen, auf einmal habe ich dann glückliche Studierende in den Semesterferien, die da gerne was lernen. Wenn das so wäre, würde ich vermutlich einen Nobelpreis bekommen, aber leider ist es das nicht. Hm. Was auch schade ist, wir haben uns sehr genau die Akzeptanz der Lernumgebung angeschaut. Also wie, wie stehen die, die Lernenden zu der Lernumgebung? Lernen Sie gerne, damit empfehlen Sie die weiter. Auch da hat die Adaptivität wenig Wirkungen gezeigt. Was zusammenfassend eigentlich eine relativ kritische Reflexion ermöglicht. Davor aber muss man noch feststellen, das war eine Studie mit 130 Leuten, die Kernproblematik, und das ist das, was mich persönlich auch am meisten ärgert, ist, dass die Psychologen ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Denn woran die ganze Studie hing, war die Reliabilität dieses Lernstiltests, also die Genauigkeit, mit der der Lernstiltest die Lernstile pro ähm, prognostiziert hat, die war mies vor den statistischen Kennwerten hier. Und das ist ein Punkt, wo wir meiner Meinung nach immer noch sehr hängen, wenn wir so adaptieren wollen, wie ich es gemacht habe, dass die, die Psychologen hier, Okay, dann kann ich weitermachen. Dass wir keine so gut messbaren psychologischen Modelle von Lernertypen, Lernstilen haben, dass wir uns in unserer Prognostik und des Aufbaus adaptiver Lernumgebung darauf verlassen können. Das heißt, wir können das noch nicht so gut abbilden. Und dann ist natürlich alles, was wir auf dieses Fundament bauen, unsere Annahme, wie ein Mensch lernt, immer ein Stück weit auf Sand gebaut. Mhm. Das ist die Problematik, die wir dahinter haben, dass es einige Hinweise darauf gibt, dass sie zwar eventuell valide im Kontext der Messungen sind, aber wie sie im Studium lernen und wie sie daheim bei einem Kochkurs lernen oder wie sie Spanisch lernen für ihre neue Freundin, die Spanierin, ist es unter Umständen, alle, kann sein, dass sie da unterschiedliche Lernstile an den Tag legen. Es gibt allerdings Hinweise, je älter sie werden, desto. Und also das hat weniger im Alter zu tun. Je weniger sie in alternative Lernsettings kommen, desto mehr verfestigt sich ein Lernstil. Da gibt es Hinweise drauf. Ein weiteres Problem, es gibt in der Psychologie den schönen Spruch, die am besten untersuchten Populationen der, auf der Welt sind Ratten und Erstsemester, weil im Großteil der psychologischen Forschung an Erstsemesterstudierenden durchgeführt wird. Und da gibt es die Fundamentalkritik, dass überhaupt alles, was wir in so pädagogisch-psychologischer Forschung haben, primär an Studierenden ermittelt wurde. Und die sind nicht unbedingt repräsentativ für alle Menschen. Deswegen ist das aus meiner Sicht auch so ein ganz großer Knackpunkt, den aus meiner Sicht die Pädagogik-Psychologie bisher nur, nur, nur schlecht lösen kann, die Modellierung des Lerners. Dass ich eben Ihnen nicht als Pädagoge oder Psychologe kann, sagen kann, Sie lernen so und so und dann können wir es darauf anpassen. Mhm. Hier kommen zwei Gedanken bei denen, was ich von Ihnen höre. Mhm. Muss ich mich vielleicht gerade hauen? Ich bin Lehrer für Mathe und Physik an einem Gymnasium in Hessen mhm. und habe äh, mit der einen Schüler zu tun. Mhm. Das alles kann ich mir bei diesem E-Learning-System nicht vorstellen. Ist das für Sie denkbar, dass sich das so flexibel entwickelt, so individuell? E Tatsächlich war dieses E-Learning-System sehr nahe an dem, was Sie beschreiben, abzüglich Lehrer und Schüler. Es war so konzipiert, dass die Lernenden ihr neues Betriebssystem bekommen haben und sie ganz viele kleine Lerneinheiten hatten. Das, was ich vorher gesagt habe, war tatsächlich ein reales Beispiel: einschalten der Sendebestätigung im E-Mail-Client. Und das sollte eben der, der, der Sachbearbeiter sitzt in seinem Büro so rum und stellt fest, er muss eine Sendebestätigung irgendwie reinkriegen, kann dann direkt es mal ausprobieren bei sich selber oder er schaut es sich an, kriegt dann ein kurzes Video, wie es läuft, und hat dann nochmal eine Umgebung, wo er es ausprobieren kann. Und zwar schadlos, also wo dann nicht auf einmal der Bürgermeister eine Mail bekommt oder so, sondern das eben in einem abgeschlossenen System ist, wo nichts kaputt geht. Das war schon die Idee, dieses entdeckende Lernen zu ermöglichen und eben genau da Unterstützung und Support zu ermöglichen und relativ schnell greifbar zu machen, wo es dann relevant wird. Und nicht fünf Tage lang eine Dauerschulung zu machen, Möglichkeiten und Grenzen des Software-Systems. Das sind ja ganz kleine Päckchen, die gelernt mhm. werden, wenn oder was machen mhm. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten für Kreativität. Mm -hmm. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie ein solches Online-Lernsystem Fragen, die sich dort ergeben, beantworten soll, ohne dass ein Mensch darauf eingeht. Das war mm -hmm. die Frage, ist so für Sie denkbar? Also das, da, da kämen wir in die Richtung der intelligenten, tutoriellen Systeme. Ich denke, Sie werden nachher sagen: Ja, Hammer. <lacht> Oder sind wir dabei? Aber das wäre das ist auch der Punkt. Meine pädagogische Anwendung vom Computer war nicht so, dass der intelligent war. Also das wäre dann, wo wir dann in eine Richtung kommen, Also ich, wenn Sie sich aktuelle ähm, Systeme angucken, die so, so Chatbots und so, die doch schon halbwegs sinnvolle Antworten auf Fragen geben können. Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Ich habe bisher noch nichts gesehen, was ich Ihnen jetzt dann anbieten würde und sagen würde, das ist die Lösung Ihres Problems. Aber ich glaube, wir beide erleben es noch. Ja, aber das ist ja Schummeln. Das ist ja das ist ja wieder das war ähm, dieser. Ja, die der Zielsetzung wird mhm. ja zumindest dazu führen, dass ich eine großen Anzahl ortsunabhängig anwesender Menschen Lernung halt übermitteln kann. Wenn man über so Effektivität mhm. nachdenken oder Effizienten nachdenken, womöglich durch geringen Personalansatz von Lehrern. Ja, aber das, ich habe da so dieses Bild im Kopf, das ist glaube ich, das ist so ein ganz alter Schachcomputer, Schachautomat, wo dann unten einer drunter saß. Genau. <lacht> ich habe noch einen zweiten Punkt. Mhm. Der einzelne Schüler, zumindest drei von denen, erleben heute Lernen, wenn Sie nicht individuell von einem PC lernen, individualisiert, lernen Sie die Fragen der anderen zu hören, sich darauf einzulassen, zumindest wenn es gut gemacht ist. Mhm. Also ganz viel anderes als das, was der PC Ihnen vermitteln könnte, der nur auf Sie individuell eingeht. Ich würde es gerne von Ihnen, Ihrer Fachwissenschaft, das sehen und Beobachten. Ich denke, man muss es differenzieren, also in aller Kürze, differenzieren. Wir haben, glaube ich, mit dem, was wir an adaptiven Lernumgebungen haben und kriegen können, die Möglichkeit tatsächlich sehr individualisiert Wissen zu vermitteln. Aber das ist, glaube ich, nicht der Job von Schule. Also Schule muss ich aufpassen, dass ich dann nachher noch lebend rauskomme. Aber das eine ist natürlich, dass Sie in der Schule Fachwissen vermitteln. Aber was Sie gerade angesprochen haben, ist ja gerade nicht das, dass Sie denen unbedingt Mathe oder Physik beibringen, sondern eben lebenspraktische, gruppenpraktische Fähigkeiten, die Sie in einem Schulkontext erlernen und wo Sie zwingenderweise diese Schulklasse brauchen. Ich kann ihm nicht einzeln beibringen, dass er auf andere Leute Rücksicht nehmen muss, sondern da muss ich ihm halt ein paar andere Leute liefern und ihm so ein Schulklassengeschehen ermöglichen. Und das ist, glaube ich, was, das hat erstmal mit dieser adaptiven, optimierten Vermittlung von Lernstoff nur ganz bedingt zu tun, weil eben das ein Lernstoff ist, der in der gruppenpädagogischen Situation vermittelt werden muss, die eben notwendigerweise eine Gruppe in sich trägt. Und das ist was, was aus meiner Sicht auch gerade im Schulalter ein notwendiger Lernstoff ist, der aber eben damit, da sehe ich jetzt da auch eigentlich wenig Anknüpfungspunkte für, für so gruppenpädagogische Lernprozesse. Ganz kurz, das ist vielleicht auch hier so das, das tatsächliche Ende. Diese Ideen, wie ich sie da zur Adaptivität gefunden habe, beziehen sich auf größere Schulungen in einem Weiterbildungskontext, wo wir wirklich vor der Problematik stehen, schnell definierte Sachinhalte in Köpfe zu bekommen. Und eben nicht, wie es Schule ist, die zwar auch ihre Sachinhalte hat, aber eben ganz viel Sozialisationsinstanz ist da würde ich diese Form adaptiven Lernens nicht sehen in diesem Kontext, sondern wirklich diese klassischen betrieblichen Fortbildungen, Weiterbildungen, Ihr kriegt morgen ein neues System. Hier ist die Schulungsunterlage. Das mit Software klappt, das super. Das geht genauso mit irgendwelchem anderen Zeugs, also irgendwelchen Verwaltungsvorschriften oder so. Gerade dann, wenn es eben Ängste gibt und wenn ich auch weg bin von diesem schulischen, studentischen Lerner und hinkomme zu einem gezwungenen Mitarbeiter, der schnell irgendwas erfahren muss. Das vielleicht dann als Schlusswort und ja, vielen Dank.